Ja, auch diese Woche haben wir einige interessante Werte wieder für sich vorbereitet oder auch teilweise gehandelt. Den ja, größten Anstieg der letzten zwei Tage gab es hier bei Microvision Incorporation. Wir sehen die Aktie ist von 14 jetzt mittlerweile bis auf was haben wir da 28, also hat sich quasi verdoppelt in zwei Tagen. Und äh, was natürlich hier auch wieder zu sehen ist, wie bei vielen Werten, Sie werden sich zurückerinnern im Januar, Ende Januar, wo das Ganze begonnen. Ich glaube, der bekannteste Titel immer nach wie vor noch GameStop. Äh, diese Geschichte ist das Volumen auf der Call- und Putz-Seite. Allein auf der Call-Seite gab es natürlich auch schon den ein oder anderen Anstieg jetzt äh, vor diesem Tag. Im ähm, Prinzip ist es ja am 20. April schon über dem Durchschnitt gewesen, deutlich über dem Durchschnitt knapp das Doppelte. Um, dann hat sich das am um, 21. und 22. noch fortgesetzt, am 22. auch mehr als das Doppelte um, vom Kohlvolumen. Und wir sehen natürlich jetzt diesen massiven Anstieg vom um, Freitag und von heute. Ein ähnliches Szenario gab es hier auch schon mal, um, zumindest an einem Tag, am um, letzten Märzhandelstag, aber heute dann auch wirklich der Durchbruch über dieses Niveau von 20, was um, hier, glaube ich, eine ganz wichtige Unterstützung ist, auch über den letzten Hochkurs bei 24. Also im Prinzip sieht man es hier auch nochmal recht schön, dass wir auf einem neuen Allzeithoch sind. Interessant zu wissen, news-technisch äh, ist da jetzt gar nicht so viel passiert und vielleicht für alle, die es jetzt länger halten wollen, da ganz ähm, ja, wichtig zu wissen, erstmal nach solchen Bewegungen natürlich ähm, immer wichtig, äh, vielleicht auch die anderen Beispiele aus diesem Bereich nochmal mit zu erwähnen, ob das jetzt EMC war oder ob das GameStop war. Die sind alle auch wieder relativ schnell nach unten gekommen. Also was schnell nach oben geht, fällt in der Regel auch relativ schnell wieder auf ein altes Niveau zurück. So zumindest mit sehr vielen Beispielen aus der Vergangenheit. Aber ganz wichtig, die Quartalszahlen stehen hier an und zwar diese Woche noch am 29. April ich glaube sogar, dass es ähm, nach Börsenende der Fall sein sollte. Ähm, so ist es genau am 29. April nach Börsenschluss. Ähm, da kann natürlich dann noch mal einiges äh, passieren. Da erwartet vielleicht sogar noch mal ein großes ähm, Gap. Ähm, also da könnte man natürlich diesen Wert insbesondere auch die ganze Woche noch mal im Auge behalten, was dann auch nach den Quartalszahlen hier vielleicht noch passiert. Ja, das ist der erste Wert ähm, und vielleicht auch der mit der größten Bewegung. Ansonsten gab es natürlich auch in der letzten Woche noch einige interessante ähm, Titel, wie hier zum Beispiel ähm, kleinerer Wert CIG, wo es ähm, um... Ja, auch einen kleinen Anstieg im Volumen gab, speziell jetzt auf äh, September-Call-Optionen. Ist natürlich ein interessanter Titel, vielleicht auch für eine mittel- bis langfristige Strategie. Zielpreis waren ja so die 2,50 Dollar. Ähm, bewegt sich natürlich jetzt nicht so extrem wie der Wert, wo wir es gerade gesehen haben. Aber um Ihnen vielleicht auch noch einen kleinen Hintergrund zu diesem Wert zu geben, schauen wir natürlich auch noch mal ganz kurz, äh, was hier noch an wichtigen an Informationen zu nennen ist. Also prinzipiell Wert aus Brasilien. Gott sagen haben wir jetzt keine Informationen, kommt aus dem Bereich Utilities. Ähm, und ansonsten wissen Sie ja, finden Sie eigentlich alle wichtigen Informationen und auch Analystenmeinungen hier direkt gesammelt über Finvis, wo Sie sich das Ganze dann auch dementsprechend von der Newsseite nochmal anschauen können, wobei natürlich bei diesen Werten eher ein kleinerer Wert, nicht ganz so viel an Informationen vorhanden ist, aber man sieht auch hier in der Aktie schön Anstieg im Volumen, schon etwas vor dem, was wir im Optionsvolumen gesehen haben, also eher ein mittel- oder langfristiger Titel, der hier sicherlich auch recht interessant werden kann. Ja, wo gab es sonst noch interessante Bewegungen bereits in der letzten Woche? Das war bei D.I.S.H., also Dish Network Corporation, der Fall. Wir hatten hier schöne Bewegung über den letzten Hochkurs bei, was war es hier, 39 Dollar. Wir sehen jetzt wirklich diesen Ausbruch. Die Dynamik hat etwas nachgelassen. Wir sehen auch einen starken Rückgang im Optionsvolumen. Das bedeutet natürlich hier, wie auch bei vielen anderen Bewegungen, erstmal ja Eine Pausierung oder vielleicht änderst, ähm, eine Beruhigung dieses Au äh, starken Aufwärtstrends, äh, respektive auch Gewinnmitnahmen, durchaus möglich. Aber hier gab es auch Wetten, dass der Kurs dann im Juni noch über die 45 Dollar mal gesteigt. Das war mit Sicherheit noch einer der interessanten Titel der letzten Woche. Ja, ansonsten, ähm, was auch ein ganz interessanter Wert aus der vergangenen äh, Woche war, ist der Wert AT&T, da wollen wir natürlich auch mal ganz kurz ähm, drauf schauen. AT&T, wo wir ja hier in der Form ähm, Quartalszahlen hatten, einen Riesensprung und äh, das müssen wir bei AT&T sehr häufig feststellen. Hier ist es eigentlich vom Chart ähm, noch etwas besser zu sehen. ist genau wieder beim letzten Hochkurs abgeprallt. Das heißt, wird wahrscheinlich sogar in Richtung Gap-Schließung gehen, weil ATT ist, ich will nicht sagen, der prädestinierte Wert für Seitwärtsbewegungen, aber nach großen Ausbrüchen kommt der Wert immer wieder recht stark in die Richtung des Moving Average, der Durchschnittskurse zurück, wo er zuletzt sich bewegt hat. Also da sind selten nach Ausbrüchen weitere Bewegungen in die jeweilige Richtung zu sehen. Deswegen auch für uns hier eher ein Wert wo wir auf ähm, eine Korrektur, auf eine Gap-Schließung gesetzt haben. Und ähm, ja, neben diesen Werten gab es natürlich nächste, letzte Woche auch viele Titel, die Quartalszahlen gebracht haben. Ob das jetzt ein Wert wie American ähm, Airline hier ist, äh, der Zahlen gebracht hat und der hier die 20-Dollar-Marke zumindest jetzt erstmal ähm, gut behaupten konnte. Und heute natürlich auch hier mit einem recht großen Kohlvolumen ähm, ist, kann das auch durchaus ein ganz interessanter Wert für eine Trendwende ähm, in den nächsten Tagen sein. Ähm, ja, dazu würde ich Ihnen empfehlen, subscriben Sie unseren ähm, Kanal, so dass Sie auch keines der folgenden Videos verpassen. Wir sind jetzt direkt in der Quartalsperiode und da wird einiges noch nachkommen und ähm, gerade jetzt Ende April Anfang Mai bringen. Fast alle großen Firmen ihre Zahlen und äh, wir sind gespannt, was wir Ihnen noch für weitere interessante Titel hier präsentieren können. In dem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal.